Bei der Euroference in Berlin treffen sich ungefähr 2000 Menschen mit einer besonderen Vorliebe für Kunst und Tiere. Wer genau macht sowas und warum? Machen die das? Ja, ich bin. Äh, das ist mein alter Ego, also mein, äh, mein anderes Ich, vielleicht mein wahres Ich. Hm? Der Wolf. Na nein, ich bin ein äh, ein Polarfuchs. Das entspricht meinem Charakter. Ne? Ich bin äh, etwas zurückhaltend. Ich bin äh, ruhig und äh, gesammelt. Und äh, ich habe mir entsprechend diese Persona, so sagt man, die Person äh, zusammengestellt. Ist es schwer, an die ranzukommen an solche Kostüme? Es gibt richtig First Shooter, First Shoot Bauer, die das professionell machen. Ist auch nicht ganz billig. Also diese First Shoots fängt an mit 1000 Dollar etwa. Das Ding kostet 1000 Dollar ja, ungefähr. Ja, also das ist jetzt nur ein Teil Shoot. Ne? Ja. Ein voller Shoot, so wie das hier, das kann ja auch schon bei 3000 Dollar kosten. Alles, alles Einzelanfertigung. die Subkultur ist in erster Linie äh, entsteht aus oder kam ursprünglich so aus der Comickultur. Ähm, viele kennen das noch aus ihrer Kindheit so Muppet Babies oder was es da nicht alles gibt Tom und Jerry zum Beispiel ähm, es ist ein sehr sehr visuell, geprägtes, ähm, sehr visuell geprägte Subkultur ähm, die sich eben über Kostüme über Bilder über Bühnenshows über ähm, ja alles was man damit zusammen manche drehen Filme, Videos, ja, man versucht sich eben künstlerisch auszudrücken und äh, sich auch ein bisschen kreativ einzubringen und da muss ich auch echt nicht unbedingt dafür verkleiden ne? also der der großteil verkleidet sich ja nicht und die weiß ich nicht finden es einfach ähm, ästhetisch schön solche bilder zu malen oder äh, weil sind tierfreunde keine ahnung ja ich denke der aspekt gerade der aspekt hier ist ähm, relativ zentral verankert in der ganzen sache ich denke viele bei vielen ist es so dass sie vielleicht sich aus frühester Kindheit schon mal vorgestellt haben, wie es wäre ein Hund zu sein. Für die einen ist es wirklich eine spirituelle Inter äh, Identifizierung mit dem Tier, ähm, sowas wie man zum Beispiel aus dem äh, amerikanischen Schamanismus kennt, äh, bei den Indianern, dass sie so das Gefühl haben, so einen Teil des Tieres irgendwie in sich zu spüren und ähm, das natürlich auch zum Ausdruck bringen möchten. Ein anderer Teil sieht das Ganze als große Popkultur, in der man schnell Freunde findet. Das ist eine sehr tolerante Popkultur, eine sehr tolerante Subkultur. Beim Dance-Contest hier nebenan, da lassen die Besucher mal richtig schön die Sau raus, also das Tier raus im Kostüm. Schwieriger, sich mit so einem Kostüm zu bewegen? Äh, es kommt sehr stark darauf an. Also Wir sind jetzt noch relativ auf der guten Seite. Es gibt Leute, die haben da noch äh, andere Beine oder sowas. Das sieht man ja manchmal. Und da ist es ein bisschen schwieriger mit diesen Paddings dann, ja. Ansonsten mit den Pfoten halt, hat man schon ein bisschen weniger Kontrolle. Ich bin auch mal ausgerutscht während dem Tanzen, weil das ist sehr rutschig hier. für ja, mich nicht Kostümierten ist es hier schweinekalt in diesem Raum. Wird der extra kalt gehalten, damit ja. ihr nicht so schwitzt? Es okay. wird alles für die Shooter immer schön runtergekühlt, weil die anderen Leute können halt äh, Pullover und sowas anziehen. Und wir sind halt ziemlich ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob das gemein klingt, aber mir ist aufgefallen, dass gar nicht alle Tanzperformances jetzt so professionell waren wie eure, ne? Also manche... Das ist auch sehr wichtig, also in der Community geht es hier hauptsächlich um Spaß. Es geht darum, dass die Leute sich ein bisschen auch ausleben können, je nachdem. Wir haben auch sehr viele Leute dabei, die manchmal ein bisschen scheuer sind, ein bisschen verschlossener. Und man will denen hier auch eine Chance geben, auf jeden Fall, dass sie sich hier loslassen können, wohlfühlen können. Und Also ich finde es richtig klasse. Es gibt viele Leute, die sind sehr introvertiert, die haben dann, und sobald man diese, dieses Kostüm trägt, diese Maske trägt, ähm schaffen sie es einfach so mehr aus sich herauszugehen, weil die Leute nicht mehr sie selbst wahrnehmen, sondern das Bild, das sie vermitteln möchten. Das, das klingt ein bisschen auch nach Flucht. Vielleicht ist es auch ein gewisser Maß an Realitätsflucht dabei. Ja, ja also es kann, kann gut sein für den einen mehr, für den anderen weniger. Der eine flüchtet öfter, der andere weniger oft. Aber ich denke, jeder Mensch hat sein, sein Päckchen zu tragen, sein Schicksal zu tragen und warum sollte man nicht dem auch ab und zu mal entfliehen können und auch entfliehen dürfen. You hug each other very often here, right? That happens a lot? You just say yes or no? Yes. Are you a boy or a girl? You are a boy. I cannot tell your name, can I tell your name? He's a lion. Also das soll jetzt hier ein Löwe sein. You are the cutest lion I've ever seen in my entire life. Really? Die wollen ja meistens immer so das Gefühl nicht zerstören. Viele von denen reden nicht, wenn sie im Kostüm sind, habe ich gehört, damit die Illusion besser bestehen bleibt, dass sie nämlich ein Löwe oder eine Katze sind oder so. um was für eine tiersorte handelt es sich da also ein sehr grabbelhaftes ich merke das schon ne? aber ich würde das, das gern weiter anfassen habt ihr die sachen selber gebastelt es so ist mir unmöglich so zu arbeiten ich kann keine interviews führen mir macht das nicht solchen spaß ich finde dass ihr sehr schön aussieht nicht meine schminke verschmieren da habe ich sehr viel von drauf schade ich habe so viele fragen an euch ich finde das so spannend was ihr macht aber wenn ihr nicht mit mir reden wollt dann, dann darf ich dieses mal anfassen das magst du, nicht. Ne? Oh, oh, oh, oh. Ich habe da schon mal reingebissen. I don't like it as much as you do. It's not tasty for me. Okay. Es ist mir jetzt hier noch nicht begegnet, aber wie ist das eigentlich mit der Erotik und den Furries? Darüber liest man oft. Ja, man liest oft darüber. Es wird auch leider immer sehr darauf reduziert, ähm, gerade in anderen Ländern. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ähm, die, dadurch, dass das Furry-Fandom so emo, also eine emotionale Basis hat, ähm, ist natürlich sinkt auch ähm, die, die also Angst vor Körperkontakt. Und ähm, man sieht das sehr, sehr häufig, zum Beispiel zwei Männer, die sich einfach im Arm haben, ohne dass es eine sexuelle äh, Konnotation bekommt. Aber es ist natürlich klar, wir sind alle erwachsen, wir sind alle Menschen, wir haben auch gewisse Triebe, manche mehr, manche weniger. Und ähm, es ist... Einfach, es lässt sich nicht. Also es ist, es ist ein Teil davon. Es ist kein großer Teil in dem Sinne, aber es ist ein Teil davon, den man einfach. Man kann ihn nicht wegreden. Es soll ist auch, glaube ich, verkehrt, ihn irgendwie wegzureden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo die meisten Menschen einfach Angst davor haben, weil sie das am wenigsten nachvollziehen können, dass man durchaus einen anthropomorphen Körper durchaus erotisch finden kann. In my artwork, the, fu the female furies are bound of muscles on muscle on muscle. This is a starting point. This is a starting point. They become even more muscular, but they still cute people. They are busy to be conventional. So I think that uh, here we, we try to find some people that are uh, busy to be simple and want to be someone other or uh, Uh, by an artist to draw people with uh, animal features, uh, is to escape reality and uh, fill some other with fantasies. It's uh, something very beautiful for me. For so some it's just a very good way to just let out because some of us are like really shy so it's like very like hard for us to really have fun in life. So for some this just makes it much easier, it just helps them, it's life changing. It's like when you go out partying, you drink to, to like, like just let go of things and just be more free and just do what you like like partying, dancing, everything and that's I mean that's what we do here. And you also get drunk? Ah, uh, not much, but... Um, oh, some does, some does. Maybe kind of difficult to vomit through this... Yeah, yeah, oh, it's like, yeah, yeah, yeah, getting the hair in, yeah, it's not very nice, yeah. Wer sind Sie? Ich bin Tefnut. Okay. Ich versuche, einen Serval darzustellen. Was ist das? Ein Serval? Ein Serval ist eine mittelgroße Wildkatze aus Afrika. Dafür haben Sie aber eine sehr deutliche Aussprache. <lacht> Was kommt da aus einem heraus, wenn man meint, man möchte ein Fuchs sein? Das kann ich nicht nachempfinden, weil ich mich nicht als Fuchs sehe und auch nicht als Fuchs empfinde. Sondern? Äh, bei mir ist es tatsächlich der Wolf. Ich stelle mir vor, wie es wäre, ein Wolf zu sein tatsächlich. Wie es wäre, irgendwie durch den Wald zu laufen, die, die Natur zu spüren, das alles so, so in sich aufzunehmen und ähm, das einfach so zu empfinden, wie es wäre, einfach von allem loszulassen, den Alltag loszulassen, den Alltag hinter sich zu lassen und einfach nur innerhalb eines Rudels zum Beispiel zu existieren und zu sein. Und wirklich nur so auf die, die Grundbedürfnisse, sein Leben zu reduzieren. Und es war für mich eine unglaubliche Erfahrung zu erkennen, dass ich nicht alleine bin mit diesen Gedanken, als ich damals dann tatsächlich über eine Freundin dann dieses Fandom kennengelernt habe und gesehen habe, dass es im Internet eine Wahnsinnskultur gibt, die sich wirklich nur damit beschäftigt. Wie ist die Wirkung auf das, was du machst und magst, auf deine Mitmenschen? Es ist für die Leute, die damit in, in, in, zum ersten Mal in Kontakt kommen, ist es ähm, sehr gewöhnungsbedürftig. Also es ist oftmals sehr viel Erklären mit dabei, weil die Leute es eben nicht nachvollziehen können. Das liegt auch daran, dass die Leute, also gerade meine Eltern zum Beispiel in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen sind, ganz andere, ja, diese eben ganz andere gesellschaftlichen Zwänge kennengelernt haben, sind zum Teil Kriegskinder. Da stecken ganz einfach andere Geschichten dahinter als bei uns. Also ich denke, wir haben einfach einen gewissen Luxus, unsere Generation, dass wir uns um solche solche Sachen Gedanken machen können und auch die, die Möglichkeit haben, uns mit solchen, gerade mit unseren Gefühlen und mit in unserem Inneren so ähm, intensiv auseinandersetzen können und dürfen. Die Kostüme sind eigentlich auch nur das, was man empfindet, zu visualisieren und nach außen zu bringen. Es ist im Prinzip das, was man in sich spürt, einfach auch mal zu sehen, wenn man in den Spiegel guckt. eine frau ne hasse ich da rein ähm, ich denke mal ja macht ihr sowas und so, so ein kostüm mal aus also könnt du mir das leihen äh, ja Man sieht sehr wenig, man hat ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Krass sieht man da wenig. Hörst du mich? Ich finde, ich sehe überhaupt nichts. Ohne Scheiß jetzt. Normalerweise haben wir first dann noch einen sogenannten Spotter bei uns. Dieser Spotter warnt uns vor Hindernissen, vor Stufen, Glastüren. Das passiert nämlich auch so oft. Aber wenn ich hinfalle, falle ich erweich. Alter! Ha -ha -ha. Krass! Das macht aber Spaß. Schade, dass ich gar nichts davon habe, weil ich nichts sehe. Also ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen gefangen in diesem Kostüm. Ja, aber ich finde dieses Gefangen ist... Man verkörpert halt was anderes. Man ist eine andere Person und äh, man ist einfach jemand anderes. Aber ich merke jetzt erst, ich merke das, wie doll ich eigentlich mit Mimik arbeite, wenn ich auf Leute zugehe. Mimik, du hast kein, äh, fest, ich habe keinen Gesichtsausdruck. Gesichtsausdruck. Ich finde, muss man viel mit mit Gesten arbeiten, mit Körpersprache arbeiten. Genau. Und äh, ja, es ist schon Theater spielen vom Prinzip. Her. Oh, es ist das warm. Ich finde das so faszinierend, wie die sich freundlich begrüßen und unterhalten, ohne ein Geräusch von sich zu geben. Stille. Das hm? hat was Skurriles, ne? Man könnte doch wenigstens mal hecheln oder sowas. Hecheln. Oder bellen oder was? Was macht man als Tier? Pug me. Das geht immer, immer. Die drücken sich immer. Ketchup. Okay, I didn't mean it. After five days of being here on that convention, what does it do to you? What does it give you when you go home? How do you feel? What do you take with you? Well, there are two famous words about that. First of all, it's come crud. There are over 2,000 people with all different kinds of bacteria, so many people get sick when they're home. Like coldness or sore throats. Yeah, it's just natural with conventions. So first of all, you get sick. Then there is something called uh, after con depression. Depression of all oh, it's over. Many people have seen their friends here and they won't see them for another year. Mm. So it's really like sad it's over. You can compare it to being in a roller coaster. And then once you get off, you can still feel that you were in a roller coaster. The return from super cool to super boring <laughs> makes you feel like you're depressed. It's it's purely psychological and it happens to a lot of people. Wenn du die Wahl hättest im nächsten Leben im nächsten leben ich muss sagen, ich bin mit meinem leben eigentlich gar nicht unzufrieden und wenn du ein wolf sein könntest im nächsten leben, so meinte ich das. wenn ich im nächsten leben wolf sein könnte, frei von gesellschaftlichen zwängen in der natur ja, verbunden. Wenn ich, wenn ich im nächsten leben wolf sein könnte, würde ich mit Sicherheit nicht nein sagen. wow!